Maklalikum. Schikranati, Baraklopik. Das ist Das bringen wir den bei und wir zählen ihn auch heute mit. Ich denke mal, du haust heute mal ein paar Wörter aus, auf Arabisch raus, ne? Ja, doch, ein bisschen nicht. Aka Feuerbereisa. Reis da. Ein, ein, ein, ein. Aka Ketzel, Arabia Feuerbereisa. Und ja. Der war den Büro von Paranfeuerbereisa. Nochmal, sorry. Und bitte. Und der war die Büro von da machen die nur noch ein Vorrat. Jetzt den Vorrang. Es geht in den Vorrat rein. Jetzt wird es in den Ofen gesteckt. Ja. Für dich, sich das anzugucken. Bestimmt denkt sich Bain, mein, wann sind die endlich fertig? Auf Nein, einer, alles gut. Auf einer Skala von einem. Man, das ist immer gut. Es ist amüsant, sag ich es mal so. Ja. <lacht> Ich entspanne ja heute. Also von daher. Schaffst ja. du das wirklich? Ich, das ist ja die Frage. So. Hier kann schon rein. Hast du gut. Ich die auch die Zwiebeln und jetzt hast du Zitronensalz in Zitronen Genau, Zitronensalz, ein, ein bisschen normales Salz, ein bisschen Pfeffer oh. und ähm, äh, äh, Petersilie, ein Schuss äh, Zitrone und natürlich äh, Olivenöl und ich nehme benutze meistens immer gerne beides, ein bisschen Olivenöl und ein bisschen, bisschen Sonnenblumenöl. Und, ja, ja. Sehr gut. Und das, ist gut aus und das lässt du jetzt ziehen. Ne? Ja, jetzt lass die einfach da. Später machen wir hier Sorge, macht ihr keine Sorge, das kriegen wir alles hin. Jetzt Die Jungs sind gerade zu gang und ich mache hier so. für unser Öfter. Also also Ich habe ich vorbereitet. So. Die sind hier nebenan schon ganz schön fleißig. So, Herr ist jetzt fast fertig, ich habe jetzt noch Mehl untergerührt. Und die Wir haben jetzt kurz nach 8. in einer Stunde ist iftar. Na, alles der, gut Jungs? Der Countdown läuft! Ja. <lacht> Doch, wir kommen zurecht. Hallo! Die gute Laune der Samad ist der. des Piri Gonzales in der Küche. Sehr gefreut hier zu sein. Es ist eine sehr schöne Küche. Es macht Spaß hier zu kochen. Am besten jeden Tag, wenn er hier kommt, von morgens zum Abend zu kochen. Also es gibt nichts Schöneres für einen Koch außer in der Küche. Also es ist egal, ob es eine Frau ist oder ein Mann. Also für mich, wenn ich eine Küche sehe, das ist äh, wirklich. dein Herz auf. Es gibt mein Herz auf, das ist alles. Da es geht, mir genauso. Ja. Also die Küche ist zu zur Zeit, ich glaube, sie ist nicht davon gewöhnt, aber wir kriegen die Küche trotzdem später sehr sauber. Wie vorher, auf jeden Fall, das kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Das denke ich schon. Ja, so, jetzt haben wir ein bisschen Farbe. Also, Abt hat, hat sein Wort gehalten. Der ist hier, hat alles Picobello gemacht, dann alles sauber geschrubbt. Wenn schon, dann schon. Also ganz fleißiger Herr. Vielen du. Dank und es freut mich hier zu sein. Es macht auch wirklich Spaß, sauber zu machen bei dir. Ehrlich? Wirklich, also... <lacht> Jetzt, äh Kannst du gerne jeden Tag kommen, Herr man. Gerne, es ist ja nicht weit von diesem Kurve. Also In schon, Stunde bin ich hier. Ja. Also, wenn du große Gäste hast, wenn du viele Reservierungen hast und hast keine Zeit, sag mich an. Ja. Ich komme, ich helfe dir gerne bei beim Kochen, beim Vorbereiten und sogar beim Spülen, die Küche zu aufräumen. Gar kein Thema. Ehrenmann. Ehrenmann. der <lacht> Stimmung machen auch ja zum zum zur zu zu sorgen ja und wenn er Zeit hat nehme ich ihn auch natürlich mit Lisa ich glaube wir kommen zum Abschluss wir kommen zum Abschluss wir kommen dann die letzte Folge und inshallah, das ist Inshallah, yeah. also das äh, ganz bestimmt. Hier hat Samad äh, die Platte schön dekoriert. Machen wir weiter. Hier haben genau. wir noch Sachen. Wir yani, haben hier Mozzarella. Ja. Yeah. Das kommt inshaAllah noch schön. Da wird noch alles schön garniert genau. und schön geschmückt. Genau. Und also, das sieht hier schon mal so. Wir haben eben äh, öfter gemacht. Und ja. Jetzt im Anschluss wird noch schön äh, Abend gegessen. Es wurde aber auch schon richtig gut gegessen. Also ich bin ein richtiger Fan von deinem hier. Ja? Danke! <lacht> ammer, ammer. Aber alles ja, andere hat mich. auch super geschmeckt. Freut mich. Das war ja nur die Vorspeise. Mhm. Ne? Aber jetzt... man muss da aufpassen, dass man sich nicht daran schon satt ist. So, ich habe extra ein bisschen Platz gelassen. Ja, genau. Genau. natürlich. Ja. Hallo, Bruder. Ich bin Sibin Isa. Ich bin Sibin Arabisch Ich bin Sibin Isa. Ich Wie das machen? Ich Jetzt! Was, filmst du das nicht? <lacht> Warte. Jetzt, hier, alle, le, le, le,